Angelina Jolie. Angelina Jolie Voigt wurde am 4. Juni 1975 als Tochter des Oscar-Preisträgers preisträgersion Voigt und der Schauspielerin Marshalline Bertrand in Los Angeles geboren. Nach der frühen Trennung ihrer Eltern wuchs Angelina mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder James Heben bei ihrer Mutter auf. Sie reisten viel und pendelten zwischen London, New York und Los Angeles, wo der Vater lebte. Die Trennung der Eltern hinterließ auch an Angelina ihre Spuren, sie litt an Depressionen und begann sich selbst zu verletzen. Ironie des Schicksals, die Narben sollten eines Tages zu ihrem Markenzeichen werden. Die Schauspielerei wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt. Ihre erste Spielfilmerfahrung sammelte sie bereits im Alter von fünf Jahren an der Seite ihrer Eltern in Looking to Get Out Mit elf Jahren besuchte sie das renommierte Lee strasburg Theater institut und wirkte erfolgreich an einigen Bühnenstücken mit Im Alter von 16 Jahren arbeitete Angelina Jolie als Model Sie besuchte weiterhin einige Filmkurse an der Universität von New York und trat auch bei einigen Bühnenstücken auf. Als sie nach Los Angeles zog, trat sie der Mezieter Group bei. 1993 widmete sie sich wieder dem Filmgeschäft und sie bekam eine Rolle in Cyborg 2, in dem sie eine Andreutin spielte. 1995 folgte der Film Hackers, bei dessen Dreharbeiten sie Johnny Lee Miller kennenlernte, den sie am 28 März 1996 heiratete. Die Hochzeit sorgte für Aufsehen, der Angelina ein T-Shirt trug, auf dem sie mit ihrem Blut den Namen ihres Mannes geschrieben hatte Die Ehe hielt dennoch nur 19 Monate es folgten Auftritte in Musikvideos, so auch in Anybody Scene My Body von den Rolling Stones, und kleinere TV-Auftritte. 1997 machte sie wieder von sich reden, als sie für ihre Rolle in George Walls mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Viel beachtet war auch ihre Darstellung des AIDS-Erkrankten, Drogenabhängigen und bisexuellen Supermodels Jamarie Kurangi Inja, für die sie 1998 ebenfalls mit einem Golden Globe, einem Golden Satellite und einem Screen Actor Guild ausgezeichnet wurde. Auf der Kinoleinwand war Angelina Julie in Kehlen bei Hart neben Sean Connery, Madeline Stowe und Ryan Phillip zu sehen, wofür sie das National Board of Review als beste Newcomerin auszeichnete Ihren zweiten Ehemann, Billy Bob Thornton, lernte sie 1999 ebenfalls bei Dreharbeiten kennen, bei denen zu pushenkin. Sie heirateten im Frühjahr 2000 für ihn war es bereits die fünfte Ehe. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere war die Rolle einer Patientin in einer Nervenheilanstalt in James Mangolds Drama Durchgeknallt. Hierfür wurden sie im Jahr 2000 mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Auf der Verleihung dankte sie ihrem Bruder und küsste ihn innig, was die Gerüchte einer Inzestbeziehung heraufbeschworen, die jedoch streng dementiert wurden. 2001 folgte die Verfilmung des erfolgreichen Computerspiels Tomb Raider. Angelina Jolie verkörpert die Lara Croft. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung Tomb Raider – The Cradle of Life 2002 adoptierte Jolie einen kambodschanischen Jungen aus einem Waisenhaus in Phnom Penh Sie gab ihm den Namen Maddox Hivan. Nach der Scheidung von Soan 2003 erhielt sie das alleinige Sorgerecht. Angelina Jolie wurde in UN-Sonderbotschafterin SON und reist in dieser Funktion unermüdlich in die ärmsten Regionen der Welt. 2004 spielte sie neben Ethan Hawke und Kiefer Sutherland eine FBI-Profilerin in Taking Lives. Ebenfalls 2004 verkörperte Angelina Jolie in Alexander einem Historienepos über das Leben Alexander des Großen, dessen Mutter Olympia. Während ihrer Funktion als UN-Sonderbotschafterin machte Angelina Jolie Aufzeichnungen über das Erlebte und Gesehene. Diese Reisenotizen wurden unter dem Titel Notes from My Travels veröffentlicht, deren Erlös vollständig der Hilfsorganisation der UN zugutekommt. Im November 2004 lief die experimentelle Produktion Sky Captain and the World of Tomorrow in den deutschen Kinos an. Der Film ist zu 100% computeranimiert, lediglich die Darsteller sind real. Julie verkörperte darin die Kommentarantine Frankie. Am 6. Juli 2005 adoptierte Julie ein äthiopisches Mädchen aus einem Waisenhaus in Addis Abeba. Sie gab den Namen Sahara Mali. Im Sommer 2005 kam indes der Film Mr. and Mrs. Smith in die Kinos, in dem der Regisseur Doug Liman mit Brad Pitt und Angelina Jolie die Geschichte eines Ehepaars inszenierte, das jeweils ohne Wissen des anderen Partners ein Doppelleben als Profikiller führt. Im selben Jahr wurde die UN-Botschafterin für ihre humanitären Einsätze mit dem Global Humanitarian Award der United Nations Association ausgezeichnet. 2007 war sie in Robert Niros Regiearbeit der Gute Hirte zu sehen. In der Produktion werden die Anfänge des US-Geheimdienstes CIA zu Zeiten des Kalten Krieges beleuchtet. Angelina Jolie war seither öffentlich mit Brad Pitt und brachte am 27. Mai 2006 die gemeinsame Tochter Shiloh Nouvelle in Swakopmund, Namibia, zur Welt 2007 adoptierte Jolie einen vietnamesischen Jungen aus einem Waisenhaus in Ho Chi Minh Stadt Ein Jahr später erfolgte Pips Adoption von Pax P. 2008 bestätigte Julie ihre Schwangerschaft mit Zwillingen. Nox Leon und Vivienne Marschlein Julie Pitt wurden am 12. Juli 2008 in Nizza geboren. 2013 hatte sie sich einer beidseitigen prophylaktischen Mastektomie unterzogen, um ihr hohes individuelles Brustkrebsrisiko zu minimieren. In dieser Zeit erwarb das Paar an der Tod dazu das Weingut Chateau Miraval. Am 23. August 2014 heirateten sie hier. Aufgrund ihres sozialen Engagements wurde Julie 2014 von Königin Elisabeth II. Mit dem Ordenszeichen Honorary Dame Commander des Most Distinguished Order of St. Michael N. St. George ausgezeichnet. 2014 erschien mit Anbroken Julies dritte Regiearbeit. Die Verfilmung der Lebensgeschichte von Louis Zamperini basiert auf Laura Hillenbrands Buch Unbeugsam, eine wahre Geschichte von Widerstandskraft und Überlebenskampf.